Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts. Heute erzähle ich euch, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, Hefe selber herzustellen und damit zu backen. Das ist tatsächlich schon viele Jahre her und ich war kurz davor, mein E-Book zu schreiben. Am Ende des Monats ist endlich noch Geld da. Und aus der Geldnot heraus habe ich mich damit befasst, so viel wie möglich zu Hause selber zu machen. Und gerade in diesen Zeiten vielleicht noch ein bisschen aktueller denn je. Das war also einfach aus Kostengründen. Denn fertiges Essen kostet tatsächlich viel mehr, als wenn ich es selber mache. Und diese Angewohnheit habe ich auch noch bis heute. Auch wenn es jetzt finanziell drin ist, etwas zu kaufen. Doch tatsächlich ist nicht nur der Preis ein wichtiger Grund, sondern auch die Gesundheit. Die Industrie, von denen wir die Produkte kaufen, sind darauf aus, ihre Waren zu verkaufen und das so kostengünstig und effizient wie möglich. Das ist vollkommen logisch. Es ist ein Unternehmen, das kalkulieren muss. Da werden Mittelchen und Pülverchen hineingegeben, die da überhaupt nichts drin zu suchen haben. Zumindest ist das meine Meinung. Und das einfach nur, damit es lange und auch ungekühlt haltbar ist und bestimmte Konsistenzen hat. Und auch wenn es bisher keine Zahlen und Studien hierzu gibt, bin ich mir persönlich sicher, dass es kein Zufall ist. Immer mehr Menschen bekommen immer mehr Unverträglichkeiten und Krankheiten. Und meiner persönlichen Meinung liegt es einfach daran, dass schon sehr lange immer mehr Menschen zu den Tütchen und Päckchen greifen, die es vermeintlich einfacher und leckerer machen. Da will ich natürlich jetzt keine Panik schüren, sondern das ist einfach meine persönliche Meinung. Und natürlich mache ich auch nicht alles selber. Aber ich stelle um. Seit vielen Jahren und das schrittweise. Und wenn jeder von uns im Kleinen damit beginnt, dann haben wir die Möglichkeit, etwas Großes zu erschaffen. Nun, ich war also auf der Reise, meine Familie besser, gesünder und günstiger zu ernähren. Da fing ich also an, selber zu pflanzen und auch ohne eigenen Garten kann man hier schon einiges machen. Mein Ingwer wächst und gedeiht regelmäßig in den eigenen vier Wänden und schmeckt so wunderbar, wenn er frisch geerntet wird. Ich backte Brötchen. Statt mit Hefe damals noch mit Natron und Apfelessig. Unsere Kinder liebten sie. Allerdings muss ich gestehen, im Nachhinein hätte man hiermit auch gut Einbrecher in die Flucht schlagen können. Und dann stieß ich bei meinen Recherchen online auf eine Seite, wo eine Frau von ihrer Nonna, also ihrer italienischen Oma, gezeigt bekommen hat, wie man Hefe selber macht. Das war für mich vollkommen neu, denn normalerweise kauft man die günstigen kleinen Würfel ja im Supermarkt und preislich sind die paar Cent ja nichts, sind wir mal ehrlich. Aber mir gefiel die Idee vom Selbermachen und so probierte ich es aus. Zuerst mit Datteln, da ich, ehrlich gesagt, kein großer Fan von Rosinen bin. Das merken auch viele meiner Zuschauer, denn Rosinenrezepte gibt es sehr selten. Doch es stand nirgends, wie man sie verwendet. Also diese selbst hergestellte Hefe. Ich probierte also viel aus und nahm auch andere Früchte und probierte auch mal Gemüse aus. Da Gebäck mit Hefewasser sich aber anders verhält, waren die ersten Versuche wirklich sehr mäßig. Die Teige sind viel weicher und schwimmen so ein wenig. Den Begriff habe ich früher nicht verstanden, aber bei meinem ersten Hefezopf war mir das dann klar. Jetzt, nach vielen Jahren des Ausprobierens, habe ich schon so viele Dinge herausgefunden und lerne aber immer wieder Neues hinzu. Ganz einfach auch deshalb, weil ich viele Fragen gestellt bekomme und immer wieder neue Rezepte für euch auch ausprobiere. Habt ihr Lust auf mehr bekommen? Dann folgt mir, damit ihr keine neue Folge mehr verpasst. Und wenn es euch gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung. Wir hören uns bald wieder. Liebe Grüße, eure Emma.